Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal, dem Kanal für Sport und Gesundheit. Wir alle trainieren gerne mit elastischen Widerständen, mit dem Gummiband, das es inzwischen in aller Haushalte geschafft hat. Mit dem Arzt Vitality Übungsband Plus zeige ich dir heute eine interessante Variation und vor allem, worin es sich zu anderen Übungsbändern unterscheidet. Das Produkt ist latexfrei und wird in der Schweiz aus einem Material gefertigt, das seine Anwendung üblicherweise in der Medizintechnik findet. Das Produktionsverfahren verleiht dem Produkt eine Oberflächenstruktur, die für sehr große Griffigkeit beim Training sorgt. Das Material ist chlorbeständig, sodass du es für Aquafitness einsetzen kannst. Es ist waschbar und damit extrem pflegeleicht. Du brauchst es nicht zu pudern und es klebt dennoch nicht zusammen. Das Produkt ist erhältlich in zwei Widerständen. Two Strength Fits All. Du kannst es doppelt nehmen und bildest somit die komplette Bandbreite an Widerständen ab. Das Arzt Vitality Übungsband Plus ist als Set erhältlich, welches jeweils ein 2,50 m Band Blau und Schwarz enthält, eine Trainingsanleitung und ein Assist, sodass du dir dein individuelles Trainingssystem zusammenbauen kannst. Der mitgelieferte Assist ist eine Fixierungsschlaufe, die dir eine wesentlich größere Variation an Übungen erlaubt. Mit seiner Hilfe kannst du das Band überall fixieren und es außerdem zu einer Schlaufe formen. Die Widerstände des Arzt Vitality Übungsband Plus folgen einem progressiven linearen Kraftaufbau und haben damit die idealen Dehneigenschaften eines Übungsbandes. Hol dir den neuen Standard in Sachen Widerstandstraining. Alles, was du dafür brauchst, befindet sich in einem Komplettset. Alle Informationen zum Produkt findest du unter eingeblendetem Link. Schau dich auf unseren YouTube-Kanal um, du findest sehr viele Informationen rund um das Thema Sport und Gesundheit, sehr viele Übungsbeispiele rund um Trainingsbänder. Nutze die Kommentarfunktion für Verbesserungsvorschläge, wir freuen uns sehr auf dein Feedback. Abonniere unseren Kanal, wenn du regelmäßig auf dem Laufenden bleiben möchtest. Bleib gesund, viel Spaß beim Training, dein Felix.